Wir glauben, wir rocken das Crystal 22. Und dafür brauchen wir genau dich, dich und deinen Einsatz beim Crystal. Du bist gern mit anderen Christen und Christinnen unterwegs? Du willst etwas für junge Menschen bewegen? Du möchtest bei einer Veranstaltung mit über 12.000 Menschen mitarbeiten und bist mindestens 18 Jahre alt? Dann bist du hier genau richtig. Damit das Crystal 22 gelingt, brauchen wir dich und weitere 1499 Mitarbeitende. Wir finden gemeinsam für dich den passenden Platz in einem unserer einzigartigen Teams. Als Teil der Mitarbeitendengemeinschaft zahlst du den vergünstigten Preis von 69 Euro für Unterkunft und Vollverpflegung. Als Teil des Workcamps ist das Crystal 22 für dich sogar kostenlos. Weitere Informationen zu den Arbeitsbereichen und Einsatzmöglichkeiten sowie die Anmeldung findest du unter www.christoville.de slash Mitarbeit. Du hast Bock? Dann lass uns gemeinsam im Glauben und das Leben feiern. Wir rocken das Crystal 22. Sei dabei!